Servus und hallo bei Nord, Another Dope Show, heißt die Regierung, seit ich äh, mich darüber informiere über, über Therapien und Drogen und Abhängigkeit und was kann man denn machen dagegen, also seit die 80er Jahre, Ende der 80er, Anfang der 90er, wo das für mich interessant worden ist, also ich selber bin ja 1991 ungefähr auf Heroin gekommen, so 90, 91. Die ersten Versuche waren schon 88, 89, der Blech pro Jahr, ne? also sind es zwei Jahre im Schneffergei vorbei. Ähm, dann ist halt äh, ein sehr guter Freund von mir gestorben, der Randy, und der war schon richtig krass drauf, er war länger mit anderen Leuten zusammen, die halt schon selber drauf waren wie Sauer, also auf Heroin und Crack. Und er ist halt genauso abgestürzt dann. War dann halt am Ballern wie blöd schon. Und äh, für mich kam halt sowas nicht in Frage. Ich habe mit ihm meinen Kontakt nochmal abgebrochen, jedes Mal wenn er so krass drauf war. Und äh, nachdem er dann verstorben war, bin ich selber auch nicht so damit klarkommen, dass halt da äh, das Menschen sterben. Das war mir halt da erst einmal so richtig krass bewusst, als halt der erste Freund von mir gestorben ist. Oder die erste nahestehende Person. Und meine ganzen Onkels, Tanten und die eine Oma, die ich noch hatte, haben zu dem Zeitpunkt noch gelebt. Ähm, zu meiner Oma habe ich kaum Kontakt gehabt. Also als die gestorben ist, habe ich kaum was gespürt. Aber da, das war halt schon richtig krass. was hat mich auch ganz gebeutelt. Und in der Findungsphase, in der, in der Trauerphase, ähm, habe ich halt dann auch für mich das gefunden. Es war halt die Zeit. Da ging es gerade dann richtig ab. Damit es in einer Stadt so eine große, krasse heroin gibt, braucht es skrupellose Leute. Und ich glaube, manche benutzen da ihre Kinder, damit die, also sind erwachsene Kinder natürlich schon, so Heranwachsende, zwischen 16 und 19, um damit die Drogen ins Umlauf bringen, weil sie selber was nehmen dann auch. Also sie dürfen es selber nehmen und dann bringen sie halt andere dann auch damit in Kontakt. Oder aber sie haben vorher schon äh, das Kiffen angefangen und dann kamen irgendwelche dahinter, dass man das benutzen kann. Ja. Ich habe es selber erlebt, wie jemand dem anderen ähm, ein Herbert angeboten hat auf der Folie und gesagt hat, das ist kein Heroin. <lacht> ich gesagt, weiter hör auf den zu verarschen. Du bringst den drauf, her geht's noch. Und als ich dann losgelegt habe und erzählt habe, was ich so alles weiß drüber, hey, dann hat er nichts mehr gesagt und da an der sauer worden. Weil er gemerkt hat, dass der ihn gerade in eine Falle locken wollte. Und die kannten sich schon sehr lang. Das waren Kumpels. Weißt du was? Ist mein? Genauso hat es ja der Harold gemacht mit dem, äh, nö, das ist kein Crack, das ist Bass dass die Leute halt äh, die Angst davor verlieren, weil die Medien halt über Crack geschrieben haben zu dem Zeitpunkt. Ich finde sowas schon skrupellos. Jemanden zu überreden zum Probier's doch einmal. Das ist ekelhaft, hey. Heißt ja, das Dumme ist, du kannst mit so einem Wissen nicht zur Polizei gehen und sagen, hier, als ich das letzte Mal Gramm Koks gekauft habe, habe ich mitgekriegt, das mag schon sein, dass sie dann sagen, ja komm, äh, hm. aber du musst ja vor so Gericht aussagen und alles. Und weißt du, sie meinen. Und du bist ja selber abhängig. Wie kannst du denn da dein Dieter hinhängen? Auf jeden Fall ist es eine Droge, Leute, die das Potenzial hat, jemanden richtig zu zerstören. Finanziell sowieso und dann auch noch sozial, weil einer, der krass drauf ist, so richtig richtiger Junkie, sage ich jetzt mal, ja. der findet alle möglichen Geschichten, warum und wieso, dass er Geld braucht und dass man mir Geld leihen soll. Das ist ganz normal. Weißt, wenn man das weiß, so ich, wird man halt kein Geld geben, aber jeder andere, der es nicht weiß, der äh, hat ja Gefühle, weißt du, das, das, was die da erzählen, oder was ich auch erzählt habe, schon, das, tut, das tut halt dann schon richtig Herzschmerz damit man Geld kriegt. Man möchte ja mit dieser Geschichte äh, erreichen, dass der andere gegenüber einem Geld leiht. Oder ein ja, leid. Jetzt ist halt das Problem, dass wenn man in dieser Position einmal ist, wenn man schon so link ist, dass man halt schon wirklich äh, Leute anlügt, damit man Geld kriegt. Irgendwann kriegt man ja nichts mehr. Dann ist man über die Phase heraus, dann hat man schon seine Wohnung meistens verloren oder ist gerade dabei, sie zu verlieren ja, und hat kaum noch Klamotten, weil man ja nichts mehr, kein Geld mehr ausgeben möchte für Waschpulver oder seine Sachen zu waschen. Und es wird halt immer krasser und immer übler, immer schlimmer. Und dann, wenn die Haut halt auch nicht mehr sauber ist und die Spritze schon zum hundertsten Mal da reingejagt wird, dann gibt es halt Infektionskrankheiten, wenn die Haut halt... Äh, dreckig ist und so also Viren und Bakterien, die da drauf sind, ist ja logisch, dass man sich dann irgendwelche Krankheiten hat. Und manchmal gibt es dann halt auch vom Staat wieder Gelder für Sozialeinrichtungen, dass die dann wieder losziehen können und den äh, die übelsten Kandidaten dann auch Unterstützung geben können mit, hier kannst du übernachten, kannst deine Sachen waschen und brauchst du mal was zum Essen, Spritzen, Spritzen tauschen und so Zeug. Hast dann ja auch die Möglichkeit, mit anzusprechen, zu sprechen. Hey, willst du nicht aufhören, willst du eine Therapie machen? Ich hey, schau mal, wie elendig das ist. In der Situation musst du erst einmal sein, dass du auch aufhören willst, wirklich willst. Das muss dann Überlebenswille sein, was du, was dich dazu treibt, auf Therapie zu gehen. Wenn das der, Sinn der Fall ist, dann hast du auch eine gute Chance, dazu zu bestehen Die wenigsten wollen ja gar nicht Aber wenn sie mal so weit sind. Ist das die Chance? Jetzt stellt sich aber die Frage: Ist der Kandidat oder die Kandidatin überhaupt fähig, einen Antrag für die Kostenübernahme zu stellen? Oder ist es eigentlich eher eine Hürde, dass die Person sich halt, äh, ja, dass das halt nicht geht? Ich finde, da müssten halt große Städte wie jetzt so Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Augsburg, ja, auch Augsburg ist schön groß genug und alles, was in der Größenordnung ist, die müssten halt äh, ein bisschen Geld locker machen, äh, damit es eine Auffangsstation gibt, wo Menschen hingehen können, sofort zum Entgiften, ohne also gerade dann, wenn sie eine Entscheidung haben, ich gehe jetzt auf Therapie, damit die gleich losgehen können. Da hingehen, sofort entgiften und von dort aus dann auf Therapie, ohne sich erstmal um die äh, Kosten zu kümmern. Ja, sondern erst nach der Entgiftung, wenn der größte Druck weg ist, dass sie dann erst anfangen zu schreiben, aber dass die Kosten halt gesichert sind so lange, bis die anderen Träger äh, zahlen und bei denen es keine Träger gibt, weil sie noch nie eingezahlt haben, zum Beispiel Rentenkasse, wenn du da nie einzahlst, dann sind die natürlich für dich gar nicht zuständig, dann ist die Sozialkasse zuständig. Aber das muss man halt alles erst einmal in Erfahrung bringen und da helfen man die Drogenberater eigentlich weiter. Es wäre jetzt halt schon toll, wenn wir dann auch noch die Möglichkeit hätten, einen entgiften zu lassen, sofort an Ort und Stelle. Na ja, komm, geh mit, hier kannst du rein. Nach der Giften kümmern wir uns um die Kosten. Und nach den Kosten kann, musst du halt schauen, dass du einen Therapieplatz kriegst, aber in der, bis dahin gibt es so wie eine Übergangsgeschlossene Einrichtung, wo du halt nicht raus kannst. Da gibt es dann halt schon Arbeitstherapie, Klamotten waschen zum Beispiel von den Leuten, die gerade entgiften, weil das stinkt ja wie die Hölle. Die brauchen ja Klamotten, saubere und äh, Küchendienst oder sowas, äh, abwaschen, sauber halten, Reinigungsdienste, Geschichten kannst du schon machen. Und da äh, musst halt auch, äh, der Träger muss halt damit leben, dass da drinnen auch gefügelt wird, weil die Leute haben gerade entgiftet Also, das ist halt geil, weißt Muss man halt dafür sorgen, dass sie verhüten können. Und ansonsten, äh, sie ich schwarz für die Zukunft. Wenn man nicht in diese Richtung geht, dass man die Leute bei der Hand nimmt und dann rausführt aus dem Elend, wenn sie schon mal drin sind. Ja. Also man, ihr glaubt ja nicht im Ernst, nur weil München keine offene Szene hat, dass da nicht auch Leute gibt, denen es so richtig scheiße geht, die irgendwo draußen pennen und sich die Spritzen geben. Und früher haben Obdachlose immer gesoffen. Heute gibt es immer mehr, die spritzen. Das ist immer. Und zwar nicht wenig, weil die... Wenn die was kriegen, dann muss es halt lang halten. Alter, Alter. Ja. Peace out.